Einmal starter -Kette. Hallo Elke, wir sind hier am Alex auf dem Veganen Sommerfest. Was machen wir hier eigentlich? Das ist im Übrigen das vegane Sommerfest. Und zwar wo es etwas zu essen gibt, was äh, gegebenenfalls weggeworfen wird, wenn hier um 19 Uhr Feierabend ist. Das holen wir alles ab und verschenken es weiter. Okay, sind das also da Boxen, die gerade kommen? Da kommen wir jetzt gerade Sachen, die abgegeben wurden, ja. Eisteckel. Was ist das? Ketchup. Und du hier. machst jetzt dort einen Kleber drauf? Damit man es auch finden will. Einmal so. zwei. Und jetzt kommt das wohin? In die Kühlschule. Super. Jetzt frag mich nicht, was da drin war. Das waren Kartoffeln. Was das ist das? Oh, der äh, Tofu. Ist, Tofu. Das, ist das passt nicht. Was ist hier drin? Brötchen. ich mal. So viele. Da kommen noch acht Kisten. Ja, ja, da kommen noch acht Kisten. Und äh, wie viele Fußhaber seid ihr hier? Äh, heute sind wir so 13, 14 Leute. Äh, weil heute der letzte Tag ist die meisten Leute. Äh, wir, haben uns ja, wir kennen uns ja sowieso über die Foodshare-Plattform. Und äh, da gibt es jetzt die spezialisiert ist auf Abholungen bei Festen, bei Messen, also größere Abholungen, die besondere Anforderungen haben. Was hast du da gerettet Schönes? Äh, Soja Latte. So. Wow, wie viel ist das? Sehr viel, ist auf jeden Fall sehr schwer. Ich sind noch mehr Stiegen, also eine ganze Menge. Wie organisiert ihr euch konkret hier? Ähm, wir sind mit drei Teams. Äh, jedes Team besteht aus vier bis sechs Leuten. Einer davon ist ein richtiger äh, Foodsaver mit Ausweis, der äh, die Stände ansprechen kann, der auch Foodsharing erklären kann. Und äh, die anderen, das sind teilweise Foodsaver, teilweise Foodsharer und sogar Helfer, die die Leute mitgebracht haben, die heute beim Tragen helfen. Das heißt, bei so einem Event kann man auch als einfacher Foodsharer auch mal mitwirken und richtig mit anpacken? Unbedingt! Und Elke, hast du eine Schätzung, wie viel Kilo hier heute Abend zusammenkommen? Ähm, noch nicht so genau, aber es sieht nach 500 Kilo oder mehr aus. Liebe Leute, Foodsharing ist auch hier vertreten. Essen, retten, verwenden statt verschwenden. Hier vorne auf der Ecke, Brötchen, Salat, vegane Köstlichkeiten, die übrig sind. Kommt ran, nehmt mit, reicht, essen, retten, anstatt es in die Tonne zu werfen. Dankeschön. Okay. Und so, wie läuft's? Super! Und was passiert hier gerade? Äh, wir haben heute so viel gerettet, äh, dass wir äh, angefangen haben, das spontan zu verteilen hier auf dem Alexanderplatz. Äh, wir haben den Leuten Bescheid gesagt, dass es hier äh, Foodsharing Lebensmittel gibt, dass wir Foodsharing sind, dass wir Essen verschenken. Und die Leute vom Alexanderplatz, äh, die hier vorbeilaufen, die nehmen sich gerade was mit. Findest du gut? Da bin ich wohl, cool, ja, auf jeden Fall. <lacht> Und machst du einen in Stuttgart auch? Wenn es in Stuttgart gibt, bin ich sofort am Start, ja, ja. Oh, ja. <lacht> Tausend, Dank. Alles klar, danke. Elke, wir haben uns jetzt kurz nach 20 Uhr. Wie ist aus deiner Sicht die Veranstaltung gelaufen? Die ist super gelaufen, besser als erwartet. Äh, man sieht es ja, wir haben unheimlich viele Lebensmittel gerettet. Wir haben eine spontane Verteilaktion hier auf dem Alex gemacht. Äh, jetzt zurzeit bekommen die Helfer ihre Sachen. Wir machen jetzt gerade interne Verteilung. Ähm, und ich denke, dass wir so in einer halben Stunde auch hier fertig sein werden und wir werden alle Lebensmittel gerettet haben können. Also nichts mehr für die Tonne. Nichts mehr für die Tonne.